Hey Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Daniel P. Ja, ist neu willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Hallöchen. Ja, im ersten Part. Ja, was ist passiert? Die Story ist passiert. Und wir haben diese Level gemacht. Ja, zweimal. Ja ja ja und so versteckt sagen wir haben alles vom ersten mal geschafft aber okay das, das. das würden die doch sowieso sehen okay zweites level okay. ich bin so kaputt hätte ich doch nur eine grinse blume also die dinger die wir sammeln ja soll ich da geben da ja, musst du sonst kommen wir nicht weiter okay ich okay. bin ein zweiter vorbeigelaufen gerade nein nicht also hier ich die blume Vielen Dank, ich fühle mich wie frisch gepresst. Was? Ich öffne jetzt das Gebet. Bitte zurücktreten. auch Oh mein Gott, Kost. Oktodox, herzlich willkommen. Ja. Hui, nach dieser Blume fühle ich mich gleich viel besser. Ja, mein Name ist benny benny Barry Karton gefaltet nicht geknickt und selbst Joshi. Also, was macht ihr denn hier ja, auf der Suche nach Traum? Gewählt hm? da war neulich was Leuchten ist am Himmel, das irgendwo noch gelandet ist. Wo denn mal schauen ist es irgendwo hier runtergekommen. gekommen hm. das ist ganz schön weit weg wenn ich noch sagen wenn ich sagen darf ja, ist es. ja einfach den weg von dann stößt man sich ja drauf. Okay, jetzt von so ein ding ist in der karte okay viel glück ich dachte irgendwie jeden, jedes ding an dem wir hier laufen ist irgendwie zum beispiel hier irgendwie wo war das? Okay, das sind einfach noch ja, die roten sind nämlich. ja, sollen wir einfach mal das zweite Level machen. Viel Fisch Aquarium, ja. Ja, ihr kennt das Prinzip 100 Münzen sammeln, haben wir in 20 Herzen 20 Münzen. Das ist sogar das Level, wo ich ein bisschen suchen musste. Nach der letzten Münze, ja, diesmal gehen wir erstmal nach nachdem wir alles haben aus. Hoffentlich, ja, hoffentlich die Betonung. Hoffentlich. Kupas, ja. Kupas, hallo. Hier ist alles. Hier passt sich aber, oh Gott, hier passt sich aber nicht irgendwie alles so an uns an, ne? So wie in Hollywood, ne? Nicht wirklich, weil das hier ist ein Aquarium-Level, äh, wie man es ja sehen kann. Ich meine irgendwie nicht alles irgendwie. ist das wir sind eigentlich auch nicht aus Pappe, ne? Wir sind auch immer noch Wolle, oder? Hm. sehen irgendwie so aus jedenfalls. Ne, naja, wir sind, wir nicht wir sind nicht aus Wolle. Das ist, äh... das ist nicht... oh. Ja, ja. ist die Kamera. gut. <lacht> hab's gesehen. <lacht> ja, ich stelle mir irgendwie so falls es jetzt scrolling wäre, geben wird, stelle ich mir irgendwie so vor, wie einer nur auf den anderen Reitern so. Rennen, rennen, <lacht> rennen. Oh Gott. Nein. Geburt. Oh, ja, was war das? Ja, was gehört, was schön ist. <lacht> Au! Haben wir es denn da so ein bisschen verpackt noch? Ja. Ne? ja. ja. Also, hast, hast du volle Herzen? Nee, hey. das hast nicht voller Herzen. Nein. Lakost. Na warte. Das Nimm das, Lakost. Wir müssen. Ich bin dann auch ungewohnt, aber wenn ich irgendwie alles sehe, alle geheimen Sachen irgendwie sehen Deswegen sollten wir jeden, ja, jedes Ding irgendwie abtasten. Mhm. Das ist auch äh, der entscheidende Fakt äh, in diesem Spiel. Ich muss hier alles nachgucken. wie gesagt das ist auch so ein level das habe ich mehrmals gespielt ich glaube, zweimal Aber ich muss es zweimal spielen weil danach hatte ich nämlich nicht alle herzen oh. oh. oh, ein panzer gegen dein panzer ja, ein kopf an kopf rennen ein giganten ja, genau so. Genau so. Genau so. Genauso wie genau. du auch. Checkpoint. Also, also die Checkpoint. Die Glücklichen. Die Glücklichen. Die Glocken. Oder auch was. Ich brauche auch Munition. Ja. Weißt du, LP 2019. ja oh Los schluck was? Ich schlucke. Ich schluck ihn. Ich schluck ihn. Ich, ich schluck ihn. ihn. Ich habe ihn geschluckt. <lacht> <lacht> Nein, ich oh. ich habe Nemo gefunden. Das ist Nemo. Nemo. Ja. Hallo Nemo. Wo ist Nemo? Hallo Nemo. Nimm das Lacoste. Ja, wir haben halt immer noch ein Krammentrauma. Ja. Weil die Krabbe oh, in Woollywood auch sind wie Handtasche. Nicht anfassen. Ich anfass, nicht abschießen. Kannst du nicht abschießen? Oh. oh hey. Hm. Oh, da ist Ich habe keinen Panzer. Oh, du hey, hast einen Panzer. Ich habe einen Panzer. Du hast einen Panzer im Mund. Ich glaub, ja Ja, hier sammelt Eier, wenn Sie verstehen, was ich meine. Da, da, hast du gesehen im Hintergrund? schenk Das habe ich hier, habe ich beim ersten Mal nicht gesehen. War so sofort von offensichtlich. <lacht> was? ganz Hintergrund kaputt? Treffer. aber ja, Panzer auf irgendwas. Stimmt. Okay. Was ist ist gerochen? Ja, mit dem riesigen Fuß. Okay. Ja, Fuß. <lacht> Mein riesigen Fuß. Ich dachte jetzt eigentlich mit dem riesigen. Total zerstören. Nein, die Dinger bewegen sich jetzt auch noch... Wie können Sie es wagen? Irgendwas, was könnte man da runtergehen? Also nicht runter hier. Schön. Schön, ne? Ja. Checkpoint. 20. Ja. Das war sieht gut aus. ja Ah, erstmal. Ich habe mein Ei zuerst Ich habe ein blaues Ei. Ich weiß nicht, was macht. Ich habe ein grünes Ei. Habe ich schon versucht. Da funktioniert. Ich habe, ich habe nie geschafft. Aha. Nein, nein, nein, nein. Wir müssen wieder runtergehen. Nein, wir müssen wieder runter gehen Wir machen hier alles ah. geregelt. Komm mal herunter. kann nichts mehr. Im... Da. Hast du noch voll? Ich voll. Man kann aber nichts mehr im Mund her umschleppen, außer ja, also Panzer. ja und halt äh, einen selbst runterstampfen muss ja an die Feindraum hier gewöhnen ja nummer da das Krabbe und das okay und hier geht's hoch ja Weil hier Panzer. Total Zerstörung. Nackenschelle. Sie ist zurück. Jawohl. Sehr gut. Aber wir haben alles, oder? Ja, ich glaube, wir haben alles. Aber ich will mich hier ich will gucken. Ich will gucken. Nee, ist nicht mehr. Oh Gott, war oh, wirklich alles. Ja, das ist nicht gedacht, ne? Ne. so muss er laufen. Ja. Tatsächlich müssen wir uns jedes mal angucken. <lacht> ja, immerhin ist er nicht so cringy wie aus die uh, also World. Das stimmt. Okay. Perfektion. Ja. Was hat er denn von uns erwartet? <lacht> Gab es jemals irgendeinen Zweifel? Nein. Also die Kostüme müssen wir jetzt sozusagen alle mit diesen Automaten holen, ne? uh, Ja und wir bekommen auch immer ein neues, wenn wir da ein bisschen reinpacken. Ne? Ähm, es gibt äh, eine bestimmte Anzahl von Outfits, äh, können wir ja gleich sehen. Aber erstmal machen wir das nächste Level, Piraten Pier, was sogar auch noch gleichzeitig ein Bosslevel ist. Ja, das ist das letzte Level, die du gemacht hast, ne? Ja, das ist das letzte Level, was ich gemacht habe. Was danach kommt, ist für mich blind. blind. Mhm. Oh Gott. Oh Gott, was beide? Aber wir können doch sehen. Hm. Say und da ziehen wow. diesen Shiger an. Hast du ihn gesehen? Ja, ich wurde irgendwie von dieser Möwe abgehängt. Möwe. Möwe, so dörpi aus. Möwe, ne. Also wie Bambi. Möwe. Möwe. Wie hey, Bombi, was geht? Ja. Yo, was geht? Bombi. Und er hat den Helm auf. Oder? Nee, der, der hat einen auf. Die Dings. Äh, was? Oder oh, Ja. Das ist ein ich Kopftuch auch. Das ist ein Kopftuch. Das ist ich auch auch. Keine Ahnung. Das ist ein Kopftuch. Ja. Piratenkopftuch. Wir sind doch bestimmt. Leute. Ja, wie du gesehen hast, wir müssen die Münzen auf Zeit einsammeln, damit wir was bekommen. Hier. Ja. und hier in diesem Level gibt es hier sogar sechs Blumen einzusammeln. Ja, das habe ich gesehen lag ja, War äh, bist auf die Blume? Nein. Wenn ich mein hier irgendwie so. Ja, ja. Okay. ja und du sollst äh, aufpassen, Wenn du ins Wasser fährst, bist du tot. Oh nee. Oh, ich muss mal so sagen, Papa kann ich schwimmen? <lacht> ja, die sind doch nicht schwimmen. Nein. also zurückgeflogen Boah, Jesus. Ja was? Schiess, brauchst du mich wenigstens die ganze Zeit nicht fressen. die da ist er voll auf die Nerven gegangen, Ich ich auch am Anfang die ganze Zeit nur gefressen lasse. Ich fand's witzig. Ich fand's voll nervt. Ich fand das witzig. Checkpoint. Da schießt den in Panzer, Confirmed. Ja. Au! Fangen block. Damit es schneller geht. Hm. Hey, wenn du eine stumpf machst in seiner Nähe, schießt dir gleich mehrere Eier direkt raus. Ah. Und wieder hast du was dazu gelernt. Ich was gelernt von Bernd. mit die Mario-Master heißt nicht Bernd, aber. Ja, ich mag es nur, das zu sagen. Hey, was ist das? Verdacht, verdacht, verdacht, verdacht. ich das dachte ich auch aber da ist nichts ich habe dieses Level gespielt und ich habe es beim ersten Mal mal auf 100 Prozent geschafft sehr geil ich weiß müssen wir die überhaupt abschießen ja. Münzen ich habe gar 1000 an. Ja. Punkte habe 1000. Ich habe den Blackwing getötet. Ah, dieses Bisschen. Kann man einfach so raus. Pass auf. Oh nee, was ist das? Ich hab keine Eier. Ja, nee, ja. Oh, der Arm Nein, das ist nur eine Münze. Ich noch eine Blume. Immer mit der Ruhe. Wir sind ja noch nicht mal am Ziel. Ne, ich meine, wir haben eine Übersehen. Was? war <lacht> das. Zurückgehen. Ja, irgendwann haben wir ja nicht abgeschossen oder so. Tötet oder was ich oder beides oder beides man Leute abschießen sind sie tot sterben getötet das tötet Leute Und das habe ich mir letztes Mal wieder angeguckt <lacht> Warte da war was oder links nee oder nee wenn meine Augen offen. das ist gut einer kann irgendwie scouten während ah, andere... Ah. wenn andere wenn andere ja, während der andere läuft und sich bewegt. Das gesagt, praktisch. Ja, ich finde, wir sollten das nur machen, wenn wir irgendwie, weiß nicht. Ja, wenn wir wirklich in absoluter Notlage sind. Genau. Weil, weil dieser Move klingt mir ziemlich broken. Ja. Wenn schon so irgendwie alles finden. Will. Ja, wirklich? Bitte. Ja. Das ist auch zu 100 hier alles. Los, los, los, Was, los! Nein, Die Dörr, die Dörr, die Dörr, die Dörr, die Dörr, die Dörr, die Dörr, die Dörr, die Dörr, die Dörr, die die die die die die die die Blume. Das ist meine Blume. Ja. Wow, das ist ja klar. Na, erstmal blaues Ei weg. Ich wollte auch testen, was das macht. Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Ich weiß auf jeden Fall, was ein, was ein rotes Ei macht. Da, da sind zwei Herzen drin. Und das ist ein gelbes. Äh, da sind Münzen drin. Ah, oh. Denn Es wird wahrscheinlich nicht genau auf dasselbe Prinzip wie Yoshis Island äh, auslaufen. Ja. Nein. Da sind nur mal Herzen. Nom nom. Ich glaube, wir haben alles oder? Äh mal gucken. Ja, Gut. Ich find, ich find hier noch eins der Boss. Ein Boss? Hm? Habe ich doch gerade gesagt, dass hier dass das ein Boss -Level ist ein Boss-Level ist. Ist aber kein schwerer. Und was glaubt ihr, wo ihr hingeht? Äh, wir sind am Meer. Ich tue euch ins Wasser, Yoshi's. Ich mache euch tot. Oh nein! Total. Das tötet Leute. Ja, dieser Boss äh, ist, ein, ist nicht sonderlich schwierig. Zack. Nein, ich doch. Ja. Das äh, irgendwie wie von den Louis und äh, Sam. Kennst du den? Nee. Das, das ist ein Cowboy der wiederholt der wiederholt immer denselben Satz und ist Trottel. Okay. Ja, so wie der hier. Diese eine mit einem roten Bart oder was? Ja. Okay. Sag ich doch. Trottel. Das war's. Geschafft. Mhm. Ja, sag ich doch war ein leichtes Level oder nicht. Ja. Und wir haben, glaube ich, auch alles gefunden. Und wir haben 1100 Münzen. Das heißt, wir können an diesem Automaten, glaube ich, schon alle Outfits holen. Ja. ja lass im ersten. Ja, wir. Ah, genau. Hey, Yoshis mir durch orthodox gefallen hätte die eine schöne zeit ja ich auch man könnte mir da vielleicht etwas besorgen nötige freunde ist plattfisch ernehmen hey, was gern ein großer fisch der am Meeresgrund lebt einfach mit ein ei bewerfen das ist eine souvenirjagd das können wir machen. machen es würde in diesem level sein was müssen wir da machen wir müssen äh Oder ja okay das ding abwerfen aber das, das ding abwerfen aber, das, kriegen wir dafür. das ist eine gute frage ich weiß es nämlich nicht es gibt nämlich in dem anderen level auch noch was oh. ich war wohl das letzte mal gerade weg kann das sein ihr seid ist richtig äh, mein kleiner bruder Brenny. Ja? Brenny? hier, <lacht> Benny, wenn ihr von euch erzählt ich bin bruno ich brauche den See, aber wo waren sie noch gleich ah ja Sonnenscheinstation. Los geht's, ich benötige für folgendes: fünf Mal q Hast du sie im Graswerk gesehen? Wir versuchen fünf davon einzusammeln, und dann einfach mal einbewerfen. Ja, aber also doch irgendwie ja. und naja, es ist das, steht Souvenirjagd. Das können wir später mal machen. Ja. Aber ich würde mal sagen, wir würden wir setzen unsere Münzen ein, um die letzten Souvenirs hier rauszubekommen. Ja, da wollen wir ja nur Ich jetzt, also 900 müssen wir noch einpacken oder? Äh, ja. Null. <lacht> Null. Ja, wir fein. Jetzt kriegen wir alle Eier raus. Boah. Okay. Vollständig. Okay. Alter, kriegen wir sowieso alle. Ja. ja. Gelbes Auto. Normal. Dampflok. Ultra selten. <lacht> Mülltonne. Orangensaftüte. Hm. Milchflasche. Milch ist gut. Wir sollen uns für jeden Part irgendwie passend umziehen für irgendwas. Nein. Haus mit rotem Dach. Eine Geschenkbox. Geschenkbox. Geschenke. Eine Karamellschachtel. Karamell. Ich auch. Eine Kuh. Kuh. Und es geht gehen. <lacht> Ja. Wollen wir go Skateboard? Skateboard. Ich bin ein real real Human. Wir wollen go Skateboard? Was? No. Vollständig und bin ich? Ja. Cool. Okay, dann nice. können wir jetzt mal bei 1000 müssen wir irgendwie die ganzen Dinger holen. Ja. Ähm, Wie viele Minuten haben wir? Ich 20. Würde ich sagen machen wir. Oder 23. Ich weiß nicht, sollen soll wir das nächste Level machen? Hm. Ich würde ja sagen, wir machen mal so wie hier. Ja, gucken, was da ist. Ach so okay. Also, was sollen wir machen? Das erste Level oder, oder das Level? Äh, ich will eher sagen, wir machen das erste Level. Ja, mach mal. Geht ja ganz schnell. Ja. Ich will einfach nur wissen, was das ist. Ich weiß es nämlich auch nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Weil wir dann irgendwie so wie super kunstwerke hm. nee, von den Ding hast ja kein Problem. Also Echt? Ah, ich, ich glaube, ich weiß, was es bringt. Man, äh, man muss sie halt sammeln und dann kommt man dafür ein Kunstwerk. weiß ein Kunstwerk? Ich weiß es nicht. Das oh. ist Kunst. Ja, das ist die Kuh. Ah, da ist eine Kuh. Okay, da. Eins. Das ist noch eine Upsa. zwei. Weil es so witzig war, machen wir diese... Aua! diese Level als zum dritten Mal. Ja. Das ist das, was die Fans wollten. Genau! Die Fans. Ich hoffe doch. Ich hoffe auch. Ich habe noch eine gesehen. Ich komme hier nicht hoch. Nein, muss mich nicht. Moment, ja. Ja, so geht das nicht mehr. Ich vergiss das immer. Ja. Das ist ein Nachteil, wenn man direkt nach der Woche, nachdem man gespielt hat, ja. ne? nachdem man Moodle World gespielt hat. das war die vierte? Sind noch einige Sachen ins Blut übergegangen, ja. Ja. Daher ja. und oh, oh, guck mal, da, da ist die letzte Kuh. Was ist das? Nein, Pfeiler, warum gehst du, bist du mit immer im Weg? Schafft ähm, okay. Wir können das Level jetzt sogar beenden. Da beenden, wir, beenden wir Das Level. Das macht auf jeden Fall praktischer. Das macht es wirklich praktischer. Ja, Und wir haben auch noch 95 Münzen zu bekommen. Da kann man nicht echt sagen, was man will. Das haben wir echt gut gemacht. Ja. Hm. Hi. Juhu, Kuh gefunden. Nun, dann darf ich wohl das hier überreichen. Ach, Blume. Geil. Blumen zaubern jedem ein Lächeln auf das Gesicht. Das ist sogar wahr. Wenn jemand traurig ist, schenkt man einfach Blumen. Das wird Wunder. Ich habe noch eine Bitte. Oh ne. Ich will denke eine, eine Wäscheleine. Aha. Wir hier rum. Wir überhaupt. Einfach mal ein Ei na komm, machen wir auch noch. Ah, die sind ganz am Ende. Ja, ganz ich habe schon dreimal abgeworfen. Ja. Sie mal ich hab die erst beim, als ich das, Level das zweite Mal gespielt habe, habe ich erst gesehen, dass man diese Wäscheleine bewerfen kann. Warte mal. Ich sag jetzt auch untausche? Was? Ich sag Ich guck mal eben. Ja. Kunstwerke. Wäscheleine. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen. Dann kann man nicht sagen, Nintendo, was habt ihr euch dabei gedacht? Dann einfach dadurch, ja, ganz am Ende auch die Teile wir auch sammeln ja. Versuchen wir zumindest ein paar Münzen zu sammeln. Ja, vielleicht wir noch die ganzen Dinger in der nächsten Level. Ja, würde ich gerade sagen, also ja, ja, die Parts diese Woche noch hier hoch zu laden. Sein also also ja. weißt du sowieso noch nicht jeder, wie das Spiel funktioniert. Man ist hier noch, weil nicht Die sind in den ersten. <lacht> ja, Und dann ist das Spiel erst drei, vier Tage raus. Ne? Richtig. Ja. Da. Trage er mich. Checkpoint. Money. Level, nee, Level, beendet sich ja danach, oder? Ja. Okay, das ist ja Level das ist gut. Level beenden. selbst wenn, wenn wir nicht gemacht hätten, das Level ist ziemlich kurz. Ja. Ich meine, wir die ganzen Dinger wieder sammeln, Ne, oh. der ja nicht lange gedauert. Okay, Bruno hier. Juhu, Wäscheleine gefunden. Da habe ich euch diese erreichen. Übrigens, Übrig aber noch was. <lacht> nee, ja, nee, nichts mehr. Alles Geile Sache. Na gut, äh, würde würd ich mal sagen. Im nächsten Part geht es weiter. Äh, mit der nächsten Welt. Ja. und die Souvenirs können wir ja immer so am Ende machen. Ja, wenn wir mal Zeit haben, ne? Ja. Na gut, dann ist das nächste Ziel das Loslos -Los Land. Ja. Bis dann und ciao. Bye, bye.